Dieses Video setzt die Kenntnisse des Exper Expertenniveaus 1 voraus. Zumindest, siehe links unten. Wir sind immer noch bei den Gleichungssystemen und schauen wir mal, wann ein Gleichungssystem lösbar ist. Wir haben schon einen Weg gesehen, das zu lösen, schaut man das Ergebnis an. Aber es gibt auch einen anderen Weg. Ein Problem ist lösbar, wenn es möglich ist. Zu lösen, ganz einfach. Es gibt in Mathematik einige Probleme, bei denen es bewiesen wurde, dass sie nicht lösbar sind. Beispielsweise Probleme der antiken Mathematik. Interessante Sache, ja, also äh, die Quadratur des Kreises, die Dreiteilung des Winkels. Ja, das geht halt nicht. Also, bei linearen Gleichungssystemen bezieht sich die Frage der Lösbarkeit auf die Anzahl der. System ist, also ob das System keine eine oder unendlich viele Lösungen hat, wie wir eh schon gesehen haben. Um das herauszufinden, kann man selbstverständlich versuchen, das System tatsächlich zu lösen, was wir schon gemacht haben. Es gibt aber auch einen anderen Weg. Hier wird beschrieben, wie man mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten arbeitet. wo komplizierteren Systemen braucht man Matrizentheorie und das ist immer eine Synonymität. <lacht> Man soll zuerst beide Gleichungen in die sogenannte explizite Form umformen, also in der Form, in der y allein auf der linken Seite steht. Also da steht y nicht allein auf der linken Seite, da schon. Okay? Nehmen wir die Gleichungssysteme a, c und d des vorherigen Satzes, also des Videos, wo über die Lösungen von linearen Gleichungssystemen. Gesehen. Und, ja, wir nehmen diese drei Gleichungssysteme A, C und D, die haben wir eh so hier wieder geschrieben. Und in der expliziten Form sehen diese Systeme wie im Folgenden aus. Also wir haben hier x auf die andere Seite gebracht, also y ist minus x plus 8. Hier haben wir 3x auf die andere Seite gebracht und dann durch das Ganze durch 5 dividiert, also 36 durch 5 ist 7,2 und 3 durch 5 ist ist 0,6. Und weil es auf die andere Seite ist, also anstatt Plus, hat es hier Minus davor. Hier haben wir einfach äh, x auf die andere Seite gebracht und dann durch 2 dividiert, also x minus x halber und 8 durch 2, 4. Und hier haben wir 2x auf die andere Seite gebracht und durch 4 dividiert, also y ist gleich minus x halber plus 8 durch 4, 2. Und hier haben wir einfach x auf die andere Seite gebracht und dann durch 2 dividiert, also 8 minus x und dann durch 2, also minus x halber plus 4 und hier entsprechend und man sieht hier d, wie wir schon damals gesagt haben, das geht doch um die gleiche Gleichung. Ja? Und wir nehmen jetzt diese Gleichungssysteme und schauen wir jetzt hier, Gleichungssystem a, die Steigung. Hm? Wenn die Steigung der beiden linearen Funktionen unterschiedlich ist, dann hat das System mit Sicherheit genau eine Lösung. Also ist die Steigung anders, dann hat das System eine Lösung. Also wenn die Frage ist, ob das System lösbar ist, kann man das System nicht lösen. Man kann das einfach in diese explizite Form bringen. Und wenn es schon in diese explizite Form ist, man einfach die Steigung anschauen und wenn sie anders ist, dann hat das System mit Sicherheit genau eine Lösung. Wenn aber jetzt die Steigung hier gleich ist, wie hier. Wie viel ist die Steigung hier? Nein, das ist nicht x halber, das ist ein halber. x wird hier mit 1 halber multipliziert und das ist Minus, also Minus 1 halber und genauso ist es auch hier. Minus 1 halber ist die Steigung hier. Das bedeutet also, die ist hier gleich. Also wenn die Steigung gleich ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Dass der Y-Achsenabschnitt, das hier, gleich ist wie hier. Dann hat das System Lösungen, wie wir schon gesehen haben. Oder dass das nicht gleich ist, der X-Achsenabschnitt. Und dann absolut keine Lösung. Also, wenn die Steigung gleich ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Y-Achsenabschnitt unterschiedlich, keine Lösung. Y-Achsenabschnitt gleich, dann gibt es unendlich viele Lösungen. Also wir haben eigentlich die Funktion. Und somit kann man entscheiden, ob ein lineares Gleichungssystem lösbar ist oder nicht. Danke sehr.